Den Andy und Tom sind froh mit denen. Leicht verdient Respekt und Unerkennung. Dafür als Piratenpartei... Oh, alle, die zwei, lasst mal noch! Piraten stehen offen zu neuen Familienbildern und fordern eine Gleichstellung von alle Familien. Die Pflichten, die selben für Jeterin. Den 20. Oktober Piratenwählen.